Jetzt darf ich Ihnen Herrn Dr. Jörg Boche vorstellen. Er ist Generalbevollmächtigter der Volkswagen AG und Leiter der Konzern Treasury. Ähm, er hat in München studiert und in Washington promoviert und hat unsere heutigen Themen äh, eben von verschiedenen Seiten kennengelernt. Äh, denn er hat ja lange Jahre in der Finanzindustrie gearbeitet, unter anderem bei der WestLB, bei Goldman Sachs, bei der Commerzbank, bei der Deutschen Bank und zuletzt dann als Leiter Portfolio Management bei der R&V Versicherungsgruppe bevor er 2008 zur Volkswagen AG ging. Ähm, er kann also das Thema des heutigen Tages sowohl als, aus Sicht der Finanzindustrie als auch aus Sicht äh, der Industrie beleuchten. Und das Thema seines Vortrags lautet, wie finden wir eine neue Balance zwischen Realwirtschaft und Finanzwirtschaft. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank, Herr Heimann, für die nette Vorstellung. Zunächst einmal möchte ich sagen, es ist natürlich eine große Ehre für mich und auch für Volkswagen, glaube ich, dass wir hier heute in gewisser Weise stellvertretend für die Realwirtschaft oder als Beispiel für die Realwirtschaft ähm, dienen dürfen. Ähm, die Realwirtschaft, das wissen wir natürlich alle, besteht aus einer riesengroßen Anzahl einzelner Unternehmen, die alle ihre eigenen Geschäftsmodelle haben, die alle ihre eigenen Strategien optimieren und natürlich vollkommen unabhängig voneinander agieren. Wenn wir jetzt das Thema die Balance zwischen Realwirtschaft und Finanzwirtschaft betrachten, dann haben wir natürlich nochmal den nächsten Sektor, nämlich die Finanzwirtschaft, hier mit am Tisch, der natürlich äh, dieser Sektor ebenso aus einer riesigen Anzahl von Unternehmen und Einzelstrategien, einzelnen Geschäftsmodellen und so weiter ähm, besteht. Wenn wir dann uns die Frage stellen, wie stellt sich da eine Balance ein zwischen diesen beiden großen Sektoren, dann kann ich das natürlich hier und heute nicht, nicht wirklich abbilden, diese Komplexität äh, der Interaktion zwischen großen Unternehmen, großen Banken, kleinen Unternehmen, kleinen Banken. Insofern äh, bitte ich schon jetzt um äh, Verständnis dafür, dass der Ausschnitt, den Sie von mir hören werden, natürlich der Ausschnitt ist, den wir aus Sicht von Volkswagen, also eines deutschen äh, Mitglieds der Großindustrie, wenn man das so sagen darf, ähm, auf äh, den globalen Kapitalmarkt hat. Das ist natürlich nicht repräsentativ für die gesamte globale Industrie und äh, ihre Intersektion mit, dem, mit, dem, äh, mit der Finanzwirtschaft. Ich werde das Thema folgendermaßen ähm, diskutieren, erstmal die ähm, Risiken oder Herausforderungen der Realwirtschaft, so wie wir sie erleben, so wie wir sie sehen, wie wir sie verstehen, ähm, kurz andiskutieren. Dann äh, den Wandel in der Finanzwirtschaft, äh, so wie er sich aus unserer Sicht, unserem Erleben darstellt, äh, kurz skizzieren und dann äh, Ihnen aufzeigen, wie wir äh, im Volkswagen-Konzern mit unserer Finanzierungspolitik, die ja letztendlich den Nexus zwischen uns und der Finanzwirtschaft definiert, wie wir den managen, was wir da für Strategien äh, einsetzen, und von welchen Kennzahlen und von welchen grundsätzlichen Überlegungen wir uns da leiten lassen. Fangen wir an mit den Herausforderungen der Realwirtschaft. Zum einen ist es ja völlig banal und vollkommen offensichtlich, dass die Realwirtschaft konjunkturellen Risiken unterliegt. Was ist da für uns relevant, für uns der relevanteste Indikator für die konjunkturellen Risiken der, der Realwirtschaft, der Weltwirtschaft, ähm, ist äh, der IFO World Economic Survey. Da gibt es so eine wunderschöne Subkategorie, das ist der Lage. Äh, da werden große Unternehmen weltweit befragt, wie sie sich gerade fühlen. Ähm, wir werden auch befragt. Ähm, und äh, da wird noch der Ausblick gefragt, aber der ist aus meiner Sicht weniger interessant als die eigentliche momentane Lage. Das ist für uns ein sehr, sehr guter Ad-Hoc-Indikator ähm, zur, zur Bestimmung, wo steht äh, die Weltwirtschaft gerade. Jetzt sehen Sie hier die gestrichelte Linie und das ist, das ist ein aus dieser Lage, aus diesem Lageindex äh, von IFO konstruierter Normindex. Der, ähm, äh, den wir so zusammengestellt haben, dass wir die letzten 30 Jahre genommen haben und mal den Durchschnitt gebildet haben. Und hier beispielsweise äh, sehen Sie abgetragen, wie sich dieser Normindex, wenn wir ihn dann in die Zukunft projizieren, ähm, verhält. Und was da interessant ist für uns, ist zu sehen, nach der Rezession 2009, als wir 2010 dann rausgekommen sind, wie sollte die Weltwirtschaft eigentlich von der Lage, so wie sie abgebildet wird, in diesem Index laufen. Das ist der Normzyklus. Und jetzt zeige ich Ihnen, wie es tatsächlich gekommen ist. Das heißt, man sieht hier, wir hatten am Anfang, gleich nach der Rezession, einen ziemlich gewaltigen Schub, der kam natürlich daher, dass die Wirtschaftspolitiker und die Geldpolitiker weltweit sehr stark Gas gegeben haben, um aus der Rezession rauszukommen. Und wir hatten dann hinterher ein Zurückfallen, als dieser Impuls wegging und als wir in, wieder in, sozusagen in eine impulslose Wirtschaft gefallen sind, wo, wo sich die Staaten dann wieder auf die Defizite konzentrieren mussten. Und wir hatten dann dieses Absacken. Dieses Absacken, ich nenne das immer, das ist eigentlich das Rogoff-Reinhard-Gap, das wir hier gesehen haben. Diejenigen unter Ihnen, die das Buch kennen, es wurde heute ja schon mal angesprochen, kennen auch die Argumentation. Das heißt also, nach einer Balance-Sheet-Rezession dauert es immer eine Weile, bis die Wirtschaft von sich aus wieder in Gang kommt, wenn der wirtschaftspolitische Impuls weg ist. Das war für uns durchaus ein Problem, weil es letztendlich dazu geführt hat, dass die Weltwirtschaft über einige Jahre in einer Substandard-Performance verharrt ist und viele Leute natürlich das Risiko gesehen haben, dass wir da in eine Art Double Dip zurückfallen. Also konjunkturelle Risiken folgendermaßen abgebildet. Dann gibt es in der Weltwirtschaft, und nur die ist natürlich für die Großindustrie relevant, auch das Risiko der Verteilung des Wachstums. Das heißt, wir haben nach der Krise im Grunde genommen alle auf die BRIC-Staaten geschaut und haben äh, mit großer Freude zur Kenntnis genommen, dass uns die BRIC-Staaten im Wesentlichen erstmal rausgehauen haben aus der, aus der ganzen Geschichte. Wir haben das Wachstum gesehen in China, wir haben Brasilien gehabt, wir hatten auch Wachstum in Indien beispielsweise und äh, konnten dann sozusagen das, was uns an Wachstum gefehlt hat in den entwickelten Ländern kompensieren dadurch, dass wir Marktstrategien entwickelt haben, die letztendlich darauf beruhten, dass wir das Wachstum da uns holen, wo es eben stattfindet. Auch dieser Mechanismus unterliegt natürlich einer Zyklizität, wie wir jetzt gerade feststellen. Hier habe ich mal die Währungen einiger der Wachstumsländer aufgeführt. Wir wissen alle, letztendlich aus Anlass war die Bernanke-Rede im Mai, letzten Jahres, die dann zu Kapitalabflüssen geführt hat aus diesen Ländern, dann hatten wir parallel dazu noch eine relativ schwache Rohstoffpreisentwicklung und Strukturprobleme und jetzt ähm, müssen die Länder darauf reagieren, müssen die Zinsen hochsetzen, dadurch werden die Finanzierungskonditionen schlechter, das sehen wir schon seit einiger Zeit, Nachfrage fällt, diese Märkte fallen auch. Ich zeige Ihnen das auf dem nächsten Slide. Hier nochmal, für, was das bedeutet für die Automobilwirtschaft, die Wachstumsraten in den Märkten der, der BRIC-Länder, die für viele von uns sozusagen der Rettungsanker waren, sind deutlich zurückgegangen und wir gehen auch davon aus, dass sie weiterhin noch zurückgehen werden. Das heißt, um das mal an dieser Stelle zusammenzufassen, wir haben zum einen die die aus der früheren zeit bekannten normalen konjunkturellen risiken wir haben die verteilungsrisiken des wachstums in der weltwirtschaft und das sieht man auch noch mal sehr krass wenn man sich hier den europäischen markt anschaut das ist jetzt der automobilmarkt in europa der ist in den letzten jahren auf einem niveau angekommen das wir zuletzt vor 20 jahren gesehen haben das heißt wir hatten zwischen den einzelnen Sektoren, regionalen Sektoren in der Weltwirtschaft in den letzten Jahren ein gewaltiges Hin und Her und jetzt schwappt es gerade wieder zurück in die entwickelten Länder, weil da sich jetzt im europäischen Markt so eine gewisse Renaissance sage ich mal ähm, breit macht, wo hingegen äh, andere äh, BRIC-Märkte etwas schwächer performen. Das ist der Background-Noise, sage ich jetzt mal, mit dem Sie als äh, ein sich globalisierendes Unternehmen permanent ähm, rechnen müssen und den Sie irgendwie managen müssen. Und das erfordert schon eine große Menge an Flexibilität. Dazu kommt aber noch, ähm, dass ähm, die technologischen Herausforderungen in den letzten Jahren enorm gestiegen sind. Wenn ich jetzt aus Sicht der Automobilindustrie das Ganze betrachte, dann wird die Automobilindustrie, die eigentlich immer eine Mid-to-Low-Tech-Industrie war oder zumindest eine etablierte Technologie hatte, in den nächsten Jahren von einem technologischen Umschwung erfasst und muss diesen technologischen Umschwung bewältigen. Hier am Beispiel von VW, das gilt für alle Marken natürlich im Konzern eine Hybridisierung, eine Elektrifizierung praktisch der kompletten Flotte, dann eben sehr, sehr starke Investitionen in alternative Drivetrains, also beispielsweise hier auch gezeigt komprimiertes Natural Gas, aber dann auch regional angepasst, Ethanol beispielsweise in Brasilien. Das heißt, ein sehr, sehr starker, global zu managender, global äh, regional auch anzupassender technologischer Wandel, der im Grunde genommen vor dem Hintergrund der gerade diskutierten konjunkturellen äh, Wachstumsunsicherheiten stattfindet. Das bedeutet natürlich logischerweise auch, dass eine Menge investiert werden muss und dazu ähm, komme ich gleich. Schwenken wir jetzt mal rüber... Ähm, zum Bereich der Finanzwirtschaft, wie stellt sich die Finanzwirtschaft einem globalen Industrieunternehmen wie dem Volkswagen-Konzern dar? Als ich ähm, Anfang der 90er Jahre die Universität verlassen habe, ähm, hat mein Professor damals gesagt, du musst dir drei Sachen merken in Bezug auf die Finanzwirtschaft, Deregulierung, Internationalisierung und Disintermediation. Und er hatte damit Recht, im Grunde genommen, bis ähm, zum Lehman-Schock. Ähm, seit dem Lehman-Schock, ähm, denke ich, ähm, hat sich an dieser Stelle einiges verändert. Zum einen, die Deregulierung ist gestoppt. Aus der Deregulierung ist eine Reregulierung geworden. Ähm, also hier ganz klar neue Richtung. Die Internationalisierung würde ich auch argumentieren, ist, ist praktisch äh, genauso gestoppt worden. Ähm, das jüngste Beispiel, das man an dieser Stelle anführen kann, ähm, sind die Maßnahmen der FED gewesen, ähm, zum Ringfencing im Grunde genommen der amerikanischen, äh, des amerikanischen Bankenmarktes, wo jetzt auch für europäische Banken verlangt wird oder, oder nicht-amerikanische Banken verlangt wird, dass sie eine lokale Holding entsprechend kapitalisieren müssen, genauso wie lokale Banken. Das führt natürlich zu einer Fragmentierung des Marktes. In Europa haben wir die Fragmentierung schon lange. Das heißt, der Internationalisierungstrend ähm, im internationalen Bankenmarkt, ähm, der ist definitiv gestoppt. Das Einzige, was mit wahrscheinlich sogar Beschleunigter Geschwindigkeit weiterläuft, ist das Thema Disintermediation. Ähm, man sieht, ähm, und ich will jetzt hier nicht übertreiben, äh, das ist vielleicht aus Sicht äh, eines Großunternehmens anders äh, wie aus Sicht eines Mittelständlers, aber man sieht, dass die Banken, Bank Balance Sheets bei der Finanzierung der Industrie eine immer geringere Rolle spielen. Das heißt, ähm, wir sehen diesen Trend seit einigen Jahren. Wir sprechen immer mehr nicht mit den Banken als Prinzipale, die letztendlich dann die, die Kredite an uns vergeben und, und auf ihren Banken halten, sondern wenn wir mit den Banken sprechen, sprechen wir mit den Banken als Agents, als Agents eines globalen Kapitalmarkts, der das Kapital verteilt und an dieser Verteilung selber sind die Banken als Risikonehmer immer weniger ähm, mit beteiligt. Man sieht im Übrigen auch, dass das auch zutrifft auf den europäischen Markt. Insbesondere die Länder, beispielsweise Spanien, Italien, die jetzt aus der Krise rauskommen. Die Bankensysteme in diesen Ländern sind relativ stark ja, gelähmt, wenn man so will. Und äh, die Unternehmen, die an den Kapitalmarkt kommen, gehen an den Kapitalmarkt. Wir haben einen eine deutliche Zunahme äh, der Corporate Bond-Emissionen in diesen Ländern. Und ich wage die Prognose, dass wir in, Amerika, in, in Europa äh, in eine ähnliche Richtung äh, in Bezug auf die Disintermediation der Unternehmensfinanzierung gehen, wie es USA heute schon ist. Das heißt, es wird immer mehr äh, sozusagen im Kapitalmarkt verbrieft, vergeben und es wird immer weniger Industriefinanzierung auf den Bankbilanzen. Landen. Was passiert dann eigentlich in diesem globalen Kapitalmarkt? Ich habe darauf selber natürlich auch noch keine äh, richtige, keine fertige Antwort, ähm, aber ich kann ein paar Beobachtungen hier mal äh, noch komplett unwissenschaftlich natürlich zum Besten geben. Also was beobachtet man? Und ich äh, gehe hier auf Zahlen von, von Credit Suisse, EZB, IWF und einigen Berechnungen, die wir daraus selber gemacht haben. Das private Vermögen, wir hatten es heute Morgen schon gehört, in der globalen Weltwirtschaft ist enorm gewachsen. und äh, ist auf einem sehr sehr hohen Stand. Sie sehen hier jetzt erstmal 101 Billionen Euro, das sind nur Sachanlagen, das heißt das ist sozusagen Equity in, in, in, in einer Frittenbude oder, oder, oder in einem Bauernhof oder ähnliche Dinge oder natürlich Vermögensgegenstände, die die Leute als Immobilien halten. Das heißt, das ist letztendlich Kapital, das die Leute angesammelt haben und das nicht wirklich bewegbar ist. Wenn man äh, guckt, äh, wie viel an mobilem Kapital global verfügbar ist, nämlich an Bruttofinanzvermögen, dann ist es nochmal derselbe Betrag, sogar ein Stück höher, nämlich 111 Billionen Euro nach den Zahlen von Credit Suisse. Dieses Geld, brutto, sucht weltweit nach Anlage. Dieses Geld brutto sucht weltweit nach Verzinsung und dieses Geld ist weltweit sehr, sehr mobil. Wenn man das jetzt vergleicht mit den weltweiten Staatsschulden, dann muss man sich eigentlich die Frage stellen, wo ist das Problem eigentlich? Weltweite Staatsschulden sind gerade mal 44 Billionen. Im Vergleich jetzt allein zu den Bruttofinanzanlagen- Vermögen ist das ja kein besonders großer Betrag. Wenn man sich das weltweite BIP im Vergleich dazu anschaut, ist es genau die Hälfte. Das heißt, wir haben einen sehr, sehr großen Pool an Kapital zur Verfügung, der nach rentierlicher Anlage sucht. Also meine Conclusio erstmal ist, es gibt keine Kapitalknappheit. Kapitalknappheit wird ja in den klassischen Modellen immer äh, vorausgesetzt und beschrieben. Daraus entsteht ja auch der Zins, logischerweise. Ähm, ich glaube, erste äh, Beobachtungen äh, gehen in die Richtung, die Kapitalknappheit, die wir heute haben, ist eigentlich keine Kapitalknappheit. Kapital ist im Überfluss vorhanden. Die Knappheit, die wir heutzutage haben, ist die Knappheit an guten Geschäftsmodellen. Kapital besteht und Kapital sucht gute Geschäftsmodelle, in das es investieren kann, um dann die entsprechenden Vermögen in die Zukunft zu projizieren, aus denen dann natürlich Renten und Absicherung in allen möglichen Formen äh, letztendlich dargestellt werden können. Ähm, das wird auch weiter wachsen, das ist relativ klar, denn ähm, äh, das Wachstum gerade in den Emerging äh, Markets, dieser Privatvermögen ist noch schneller als in den etablierten Märkten und die Projektionen dafür sind relativ stark. Was bedeutet das? Welche, welcher Teil der Finanzindustrie wird davon profitieren? Ähm, meines Erachtens, und es gibt eine jüngste PwC-Studie, die ähm, kann ich hier gleich zitieren, <lacht> wird es natürlich die Fondsindustrie sein, die dieses, diese Nachfrage nach rentierlicher Anlage der Sparer bedienen kann. Was bedeutet das wiederum für die Unternehmen? Für die Unternehmen bedeutet das, Unternehmen müssen globalen Investoren und nicht dem Banker um die Ecke, sondern globalen Investoren die Attraktivität ihres Geschäftsmodells permanent klar machen. Wenn Sie das hinbekommen, und das gilt nicht nur für Unternehmer, sondern es gilt auch für Staaten, ähm, dann haben Sie einen sehr, sehr guten Zugang zu Kapital. Dann haben Sie im Grunde genommen Ihr Kapital, Ihr Finanzierungsproblem gelöst. Sie müssen aber ein Geschäftsmodell haben. Und an den Stellen, wo wir in letzter Zeit, sei es bei Unternehmen, sei es bei Banken, sei es bei Ländern, Finanzierungsprobleme gesehen haben, kamen die meines Erachtens eigentlich immer aus einer Quelle. Diese Agenten oder diese Geldaufnehmer ähm, waren nicht in der Lage, dem Kapitalmarkt ein vernünftiges äh, Geschäftsmodell zu präsentieren und dann gibt es natürlich auch kein Geld. Das heißt, das Spiel hat sich verändert. Ähm, man redet als Unternehmen heute mit einer relativ anonymen, ähm, Schar von Geldsammelstellen. Ähm, man hat durchaus guten Zugang zu Kapitalmitteln, wenn man die braucht, ähm, unter bestimmten Umständen. Und äh, Jetzt möchte ich im letzten Teil meines Vortrages kurz skizzieren, wie wir bei Volkswagen uns ähm, auf diese Situation einstellen und welche Strategien wir aus dieser Diagnose der Lage ableiten. Erstmal ganz kurz ähm, vorausgeschickt, unser Kapitalbedarf ist enorm ähm, und zwar abgeleitet aus dem Thema, das ich vorhin gerade angesprochen habe, nämlich dem technologischen Wandel in unserer Industrie. Ähm, hier jetzt die letzte Planungsrunde, mal kurz äh, gezeigt, das sind äh, im Bereich Sachinvestitionen und aktivierte Eigenleistungen oder Entwicklungskosten sind das insgesamt 84 Milliarden. Dann kommen dazu nochmal, die sind hier nicht inkludiert, circa 18 Milliarden in China. Das heißt, wir haben für die Zeit der Planungsrunde 62, 14 bis 18 insgesamt allein für Sachanlagen und Entwicklungskosten einen Kapitalbedarf von über 100 Milliarden Euro. Jetzt, wenn man auf ein Jahr geht. Das heißt also, wenn man die Betrachtung über den, nur über die Zeit ähm, verlässt und wenn man runtergeht von der Frage, was braucht ihr als Volkswagen-Konzern für Sachanlagen, wenn man sich überlegt, was braucht man, um den Konzern jedes Jahr zu finanzieren, ähm, dann kommen die Sachanlagen gar nicht mal an erster Stelle, sondern an erster Stelle kommt die Refinanzierung existierende Finanzierungen, die sind natürlich sehr stark getrieben vom äh, Finanzbereich von Volkswagen, das heißt ähm, der Volkswagen Financial Services, also unserer Bank. Ähm, das sind die Sachanlagen pro Jahr. Das ist also ein relativ kleiner Teil im Vergleich zur Refinanzierung. Und dann kommt obendrauf nochmal sonstige Steuern, Dividenden und so weiter und Wachstum im Konzernbereich. Das heißt, es ist nicht die Refinanzierung, sondern das ist der Erwerb neuer Assets. Insgesamt äh, reden wir bei dieser Zahl, die habe ich jetzt nicht hingeschrieben, über eine Größenordnung von zwischen 60 und 70 Milliarden pro Jahr. Wie wird das Ganze finanziert? Circa 40% Prozent davon ist Innenfinanzierung, also Cashflow. Ähm, und circa 60% Prozent des Ganzen ist Zugang zum Kapitalmarkt. Ähm, dieser Zugang zum Kapitalmarkt ist aufgeteilt in ein relativ großes Spektrum an Instrumenten. ABS spielt auch nach der Krise weiterhin eine sehr, sehr große Rolle. Wir haben nie ein Problem gehabt mit unseren Verbriefungsvehikeln, wir hatten keinen einzigen Ausfall. Ähm, die ganzen Dinger sind komplett ähm, ohne jedes Problem durch, durch die Krise durchgelaufen, entsprechend werden sie natürlich nach wie vor vom Markt äh, sehr gern genommen ähm, und sind ein sehr, sehr wichtiges Refinanzierungsvehikel. Dann Commercial Paper, ähm, ist, ist eigentlich relativ klar, Privatplatzierungen, da sieht man schon, äh, wie fragmentiert auch der internationale Kapitalmarkt ist, weil da kommt es wirklich aus allen Ecken und Enden. Und dann große Anleihen äh, und äh, Equity-Linked-Hybrid-Transaktionen äh, äh, im globalen Kapitalmarkt. Ähm, der Punkt ist der, wir brauchen diesen Zugang zum globalen Kapitalmarkt immer. Das ist für uns keine Geschichte, wo wir sagen können, naja, wenn, wenn wir mal billig Geld irgendwo kriegen können, dann nehmen wir es mit, sondern das ist im Grunde genommen unsere Hauptschlagader. Da kommt das Kapital permanent her. Wie sichert man das ab? Ähm, Erstmal ist natürlich das wichtigste Instrument, um diesen Kapitalbedarf abzusichern und diesen Zugang zum Kapitalmarkt abzusichern, das Rating. Das Rating muss relativ stabil bleiben und abgeleitet von der Stabilität des Ratings äh, sozusagen als äh, Imperativ, müssen wir dann eben schauen, wie wir Innen- und Außenfinanzierung gegen, gegeneinander ausbalancieren. Ähm, die Außenfinanzierung, um das mal kurz zu skizzieren, basiert also letztendlich auf Rating. Das Rating wiederum garantiert uns den Zugang zum Kapitalmarkt und es garantiert uns tragbare Finanzierungskosten. Ähm, diese beiden Parameter sind äh, letztendlich lebenswichtig. Worauf wiederum beruht das Rating? Das Rating beruht auf Finanzkennzahlen. Und diese Finanzkennzahlen sind relativ klar definierbar. Es gibt ein paar Bestandsgrößen, es gibt ein paar Stromgrößen. Ähm, bei den äh, Bestandsgrößen Eigenkapital, Kreditstand, Netto-Liquidität, bei den Stromgrößen sind es insbesondere die äh, Ergebnis- und Cashflow-Größen. Ähm, und wenn man sich dann anschaut, wie das Ganze in die Rating oder warum das so wichtig ist, ähm, dann äh, ist es einfach deswegen so wichtig, weil diese Strom- und Bestandsgrößen Unsere, also unsere Finanzkennzahlen, letztendlich die Treiber sind für die Metrics der Ratingagenturen, auf deren Basis die Ratingagenturen dann das Rating bestimmen. Das heißt, man hat im Grunde genommen eine logische Kette vom Kapitalmarkt, Kapitalmarktzugang über Rating direkt hin zu steuerungsrelevanten ähm, Kennzahlen. Ich möchte jetzt ganz kurz noch mal zum Abschluss ähm, darauf hinweisen oder zeigen, an ein paar Beispielen, ähm, wie wir diese Kennzahlen entsprechend gesteuert haben, weil wir natürlich permanent Störungen unterliegen. Das heißt, man kann dieses Modell nicht einfach so äh, umsetzen, sondern man, muss, man wird ja permanent bei der Umsetzung gestört, ja? ähm, durch externe äh, <lacht> Herausforderungen oder, oder eben Schocks. Das haben wir aber relativ gut geschafft. Insbesondere natürlich deswegen, weil ähm, die Zentralität äh, dieser Finanzstabilität letztendlich ähm, von allen äh, erkannt worden ist im Unternehmen. Und ähm, Ich möchte hier noch mal ein Beispiel zeigen, Nettoliquidität, äh, die hat sich, das ist ja immer mehr eine zentrale Größe für die Ratingagenturen geworden, die hat sich relativ stabil Entwickelt. Wir schauen, dass wir die mindestens bei 10 Milliarden Euro haben. Da muss man mit den Ratingagenturen praktisch jedes Jahr neu verhandeln. Ähm, wo seht ihr das? Wo wollt ihr das haben? Ähm, und die Ratingagenturen rechnen dann ihre Modelle durch und letztendlich lösen wir alles auf nach dieser, nach dieser Bestandsgröße, nachdem man dann auch sehr gut steuern kann. Ähm, wir müssen natürlich auch gewisse andere strategische Ziele betrachten. Also wir haben hier, das wissen Sie ja alle, in den letzten Jahren sehr viele Einkäufe getätigt ähm, im Bereich M&A, Scania, Suzuki, Porsche, MAN. Ähm, das heißt, diese Strategien werden natürlich auch durch dieses Rating-Imperativ letztendlich beeinflusst und müssen ähm, am Ende äh, so ausgesteuert werden, dass da keine Konflikte entstehen. Und ähm, um das Ganze dann at the margin sozusagen auszubalancieren, haben wir auch einige Kapitaltransaktionen in den letzten Jahren noch gemacht, damit wir dann letztendlich da rauskommen äh, bei der Netto-Liquidität, wo wir rauskommen wollen. Es gibt... Natürlich bei diesen vielen Spielern äh, im Kapitalmarkt auch unterschiedliche Geschmäcker. Das heißt, wir bieten sozusagen nicht nur Vanilleeis an, sondern bei uns gibt es auch Himbeer- und Brombeer-Flavors. Ähm, ähm, weil es wird ja oft die Frage gestellt, warum gibt es unterschiedliche Finanzinstrumente. Nein, es gibt einfach deswegen unterschiedliche Finanzinstrumente, weil unterschiedliche Investoren unterschiedliche Risikoertrags- Profile nachfragen. Und deswegen haben wir beispielsweise auch anstatt einer direkten Kapitalerhöhung einmal eine Pflichtwandelanleihe gemacht, die letztendlich so etwas ist wie, ähm, wir nannten es damals ähm, ein Terminverkauf von Vorzugsaktien mit einem Besserungsschein und, und äh, die Investoren haben uns den Besserungsschein verkauft und dafür bekamen sie Optionsprämie. Ähm, und äh, das wollten sie haben. Und äh, insofern, äh, das hat zu unserem Profil gepasst. Und deswegen haben wir ihnen sozusagen statt Vanilleeis an der Stelle Himbeereis äh, gegeben. Ist aber ökonomisch natürlich eine Kapitalerhöhung sonst gar nichts. Ähm, dann gibt es auch noch mal eine Innovation. Das ist eigentlich keine wirkliche Innovation. Das ist aber im Automobilbereich ein, eine Premiere gewesen. Dass man Hybridanleihen begibt, also Anleihen zwischen Eigenkapital und Fremdkapital, die also letztendlich den Senior Bondholder auch schützen, genauso wie in Equity schützt. Auch hierfür äh, gibt es einen großen Markt. Wenn man diese, diese äh, Wertpapiere nicht begeben würde, dann würde man diese Nachfrage schlicht nicht bedienen. Und ähm, an der Stelle bekommt man eben dann auch Zugang zu zusätzlichem Kapital, wenn man eben bestimmte Spielarten oder Finanzinnovationen dann einsetzt zur Kapitalbeschaffung. Das heißt, am Ende fließt das Ganze immer in einer Logik zusammen. Es geht darum, die Bestands- und Stromgrößen zu stärken, die notwendig sind, um, um das Rating zu erhalten. Und es geht darum, Investorengruppen anzusprechen, zu erhalten und letztendlich das Finanzierungsportfolio zu optimieren und zu diversifizieren. Fazit, die Realwirtschaft ist komplex, wir sind weiter dabei, die deutsche Industrie glaube ich insgesamt, die globale Industrie ist weiter dabei sich zu globalisieren, also die Globalisierung ist in der Industrie im Gegensatz zur Finanzwirtschaft meines Erachtens nach wie vor ein intakter ähm, Trend. Und daraus ergibt sich natürlich die Notwendigkeit, mit sehr, sehr viel Volatilität umgehen zu können. Zweitens, wir sehen in der Finanzwirtschaft einen starken, weiterlaufenden Trend zur Disintermediation. Drittens, die Finanzpolitik der Industrieunternehmen, der Realwirtschaft, muss sich darauf konzentrieren, den permanenten Zugang zum Kapitalmarkt zu sichern und zu optimieren. Und daraus ergibt sich über das Rating ähm, eigentlich auch ein Satz ähm, von steuerungsrelevanten Finanzkennzahlen, ähm, die am Ende des Tages die Strategie im Finanzbereich eines globalen Unternehmens bestimmen. Vielen Dank. Danke. Herr ja, vielen herzlichen Dank, Herr Dr. Boche. Also ähm, wenn ich Ihre Rede in einem Satz zusammenfassen soll, dann lautet Sie eigentlich, wir brauchen die Banken gar nicht mehr. <lacht> Muss ich mal lassen. vorsichtig sein mit solchen Aussagen. Ja, ja ähm, was mich interessieren würde, wie haben sich denn in der Zeit äh, jetzt im Vergleich zu der Phase gegenüber äh, vor der Finanzkrise so der durchschnittliche Zinssatz entwickelt, zu dem Sie sich refinanzieren können, oder oh, ist das Betriebsgeheimnis. Also ganz grob. Naja, Gut, also die Zahl kann ich Ihnen natürlich logischerweise nicht ja. nennen, aber der Trend ist gut. Ja. Der Trend ist nach unten. Ich meine, wie gesagt, Kapital ist nicht knapp, wenn Sie ein vernünftiges Geschäftsmodell ja. haben und dann bekommen Sie es auch zu guten Konditionen. Nun ist VW natürlich ein sehr, sehr großes Unternehmen, das auch noch sehr gut dasteht. Wie ist das denn mit kleineren Unternehmen? Wir müssen gar nicht ganz runter bis in den... Mittelstand, aber ich sag mal Unternehmen, die vielleicht eher so in dem Bereich ein paar hundert Millionen Euro Umsatz liegen, äh, haben die auch die Chance, sich sozusagen von den Banken zu lösen und die globalen Investoren selber anzusprechen? Ich glaube, die Instrumente werden sich entwickeln, aber das, die sind natürlich noch nicht so weit. Ja. Ähm, und äh, insofern an der Ecke, deswegen habe ich es auch am Anfang gesagt, das, mhm. was für uns relevant ist, ist nicht für alle relevant. Mhm, klar. Ähm, und äh, man sieht, in den USA gibt es Middle Market Loans, in den USA gibt es einen Corporate Bond Markt, auch einen Junk Bond Markt für kleine Unternehmen. Mhm. Ich glaube, das wird sich auch in Europa weiterentwickeln, aber wir sind noch nicht so weit. Okay. Gibt es noch Fragen aus dem Publikum? Ah, Dr. Mayer, bitte. Ich probiere es mal ohne Mikrofon. Ich ich <lacht> Zunächst mal vielen Dank für einen sehr informativen und sehr klaren Vortrag. Ich habe hab auch bemerkt, dass Volkswagen eine Bank hat. Ja. Und manche Unternehmen haben ja Banken, weil sie Zugang zu Zentralbank Zentralbankkonten wollen, weil sie den Banken nicht mehr so richtig brauchen. Ich weiß nicht, was ist die Motivation? Für eine eigene bank zu haben. also die, wir brauchen eigentlich den zugang nicht der, der, der kommt und der, natürlich mit der bank und der ist natürlich auch hochwillkommen und ich will auch nicht verhehlen dass wir in den dunklen tagen der finanzkrise 2008 2009 froh waren dass wir den hatten ähm, strategisch ist das nicht die Intention, strategisch ist es einfach so, dass das Bankgeschäft, das gekoppelt ist an das Verkaufen von Autos, ein momentan sehr robustes, sehr gutes Geschäftsmodell ist. Also man sieht, dass äh, es ist ja kollateralisiertes Landing, das heißt es ist sehr diszipliniertes Lending. Und die Leute bezahlen ihren Kredit fürs Auto extrem zuverlässig zurück. Das gilt auch für Länder in der europäischen Peripherie. Wir haben eine steigende Penetrationsrate durch in, im Finanzierungsgeschäft. Die Leute machen das gerne, weil sie Collateral haben und dann auch eine sehr gute Finanzierung bekommen, also niedrige Zinsen dafür. Insofern steigt dieses Geschäft, das trägt sich sehr, sehr gut, die Margen sind hervorragend und, und das Balance Sheet weitet sich aus. Es ist also ein sehr gesundes Geschäft, solange man es sozusagen als pure play betreibt. Das heißt, solange man nicht rechts und links irgendwie andere Sachen macht, sondern sich wirklich diszipliniert auf das Geschäft konzentriert. Ja, gibt es noch eine weitere Frage? Dann... Ich danke Ihnen sehr herzlich ja, für danke. den Einblick, den Sie uns gegeben haben. Danke. Herzlichen Dank. Danke.